Stressgedächtnis durch WLAN ist quälend wie Schmerzgedächtnis. Die drahtlose Datenübertragung WLAN arbeitet mit 2,4 und 5 GHz Frequenzen. In diese auf Mikrowellen basierende Funkübertragung sind kurze, mit 10 Hz getaktete Impulse eingefügt. Professor Dr. Lebrecht von Klitzing hat herausgefunden, dass genau diese Impulse intensive Störungen der Körperprozesse bewirken können. Bei häufiger Anwendung kann der Körper sogar ein Stressgedächtnis bilden, ähnlich wie Schmerzen über einen längeren Zeitraum ein Schmerzgedächtnis ausbilden. Aufgrund von diesem Stressgedächtnis können chronische Elektrohypersensibilität, oxidativer Stress und weitere andere Symptome ausgebildet werden. Während im medizinischen Bereich strengstens darauf geachtet wird, dass Schmerzpatienten kein zermöbendes Schmerzgedächtnis ausbilden, wird die Entstehung eines nicht minder quälenden Stressgedächtnisses durch WLAN-Gebrauch nicht unterbunden. Ganz im Gegenteil werden sogar Schulen mit WLAN ausgerüstet, obwohl es eine echte Alternative gibt durch kabelgebundenes LAN. Doch gerade bei Kindern sind irreparable Schäden zu befürchten, weil sie sich noch im Wachstum befinden. Irgendwie scheint es am heutigen Zeitgeist und der allgemeinen Medienpolitik zu liegen, dass man beinahe nur die Meinung der von Großkonzernen gekauften Experten zu hören bekommt während unabhängige Experten, die die Volksgesundheit im Sinn haben, nahezu vollständig ausgeblendet werden. Um sich vor tragischen Schäden zu bewahren, ist es aber unerlässlich, sämtliche Expertenstimmen unvoreingenommen anzuhören.